youtuber nerven zusammenbrüche stress geld und so weiter viele fragen sich ist es wirklich hart ein youtuber zu sein dieser frage gehen wir heute mal auf den grund hey mein name ist chris und ich habe mehrere kanäle auf youtube aufgebaut normalerweise geht es auf diesem kanal darum wie man youtuber wird bzw wie man mehr abonnenten und klicks bekommt abonniere also gerne diesen kanal falls dich das interessiert Heute geht es aber mal nur um die Tätigkeit als YouTuber an sich. Zur Frage, ist es wirklich hart ein YouTuber zu sein? Meine Antwort, es kommt drauf an. Es kann wirklich verdammt hart sein ein YouTuber zu sein. Es kann aber auch extrem entspannt sein, ohne viel Aufwand. Erst einmal der typische Kommentar, YouTuber sollen mal arbeiten gehen. Und ich sage immer nur dazu, YouTuber arbeiten. Die einen viel, die anderen wenig. Verallgemeinern kann man dies nicht. Viele verstehen auch den ganzen Begriff arbeiten falsch. Erstmal ist halt die Interpretation von Arbeit an sich sehr wichtig. Unter Arbeiten stellt man sich meistens Schuften auf dem Bau vor oder reine körperliche Arbeit. Ja richtig, körperlich arbeitende Menschen arbeiten hart oder werden stark belastet. Das stellt auch keiner in Frage. Allerdings gibt es nicht nur körperliche Arbeit, sondern auch mentale Arbeit. Und mentale Arbeit kann auch hart sein, manchmal sogar noch härter in einer anderen Art und Weise. Ein kurzer Exkurs dazu. Viele schimpfen auf den Chef, dass er ja nur im Büro sitzt und am Computer herumtippt. Dabei vergessen viele, dass er derjenige war, der die Firma aufgebaut hat, der alles strategisch durchplant, der 24-7 an seine Tätigkeit denkt und auf den sich alle verlassen müssen. Obendrauf sagt ihr als Chef niemand, was zu tun ist und das ist eben echt Verantwortung und auch manchmal eine starke Belastung. Vor allem, wenn man im Dauerstress ist. Und weil diese Tätigkeit die wenigsten durchführen können, einfach weil sie mental dazu nicht in der Lage sind, wird so eine Position eben besser belohnt. Ein einfacher Bauarbeiter kann jeder werden, das soll nicht abwertend klingen, egal wie eben die mentalen Fähigkeiten sind. Da kannst du jeden hinstellen, 16-Jährigen und einen 40-Jährigen, das ist ganz egal. Sie haben dazu noch zu einem bestimmten Zeitpunkt Schluss und dann war es das auch. Das heißt, die körperliche Belastung, die sie haben, besteht nur für einen bestimmten Zeitraum, also meine meinetwegen von, von 8 bis 17 Uhr und eben nicht 24-7 wie bei, bei mentaler Arbeit. Das mal zum Thema mentale und körperliche Arbeit, aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. YouTube ist mentale Arbeit, manche belasten sich stark, manche nicht, das hängt besonders vom Kanalthema oder generell vom jeweiligen YouTuber ab. Ich nenne einfach mal Beispiele. Ein Julian Bam konzipiert regelmäßig hochwertige und aufwendige Videos. Dafür muss er sich Gedanken machen, was gut ankommt, er muss einen Drehplan erstellen, mit Darsteller zusammentrommeln, gute Aufnahmen in den Kasten bekommen, diese Aufnahmen verwerten und hochladen, promoten und mit Zuschauern interagieren und so weiter. Und dieser Vorgang wiederholt sich am laufenden Band, denn ohne neue Videos stagnieren auch die Einnahmen. Dazu muss man auch sagen, dass das nur ein winziger Teil seiner Online-Präsenz ist. Instagram, Twitter, Facebook, weitere Videoprojekte, Werbeaufträge und so weiter, das nimmt alles verdammt viel Zeit ein. Dann gibt es noch das private Leben, gut, das ist bei jedem so. Das darf man einfach nicht unterschätzen, weil es summieren sich so viele Aufgaben. Es gibt allerdings auch einige YouTuber, die sich... Einfach nur für die Kamera setzen und ein wenig reden. Es folgen keine Cuts, keine hochwertige Nachbearbeitung oder sonderlich aufwendige Dinge danach. Also es ist wirklich nur reines Aufnehmen, das ist natürlich kaum Arbeit. Dagegen will ich auch nichts sagen. Fairerweise muss man allerdings diesen YouTubern lassen, dass diese YouTuber erstmal diese Position erreichen mussten, damit sich Zuschauer überhaupt so einen Content von so einem YouTuber anschauen, sodass es sich finanziell lohnt. Das ist eben auch nicht einfach, sich einen YouTube-Kanal aufzubauen. Das weißt du ja, ich habe schon einige Videos erstellt und ich erkläre das ausführlich und das ist kein einfaches Thema, aber trotzdem rein vom Aufwand für ein Video ist das natürlich nicht so viel wie bei anderen YouTubern. Während die einen YouTuber eben 30 Stunden für ein einziges Video brauchen, benötigen andere YouTuber vielleicht nur 3 Stunden für ein einziges Video und manche wenige vielleicht nur 30 Minuten. Und wie gesagt, es kommt eben drauf an. Es Kommt einfach auf den Content an, den der jeweilige YouTuber hochlädt und was für ein Kanalkonzept dieser YouTuber verfolgt. Allerdings gibt es auch einige Dinge, die bei jedem YouTuber gleich sind. Da habe ich zum Beispiel einmal den Punkt, jeder YouTuber muss sich Gedanken darüber machen, was er hochladen soll, ohne gute Videoideen bleiben eben auch die Klicks aus. Nach hunderten von Videos ist dies tatsächlich manchmal echt schwer. Ich kenne genug YouTuber, die teilweise ein oder zwei Stunden da sitzen und planlos sind, was sie eigentlich hochladen sollen. Und als nächsten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, jeder YouTuber muss regelmäßig Videos hochladen, das heißt, möglichst einmal die Woche, bestenfalls sogar alle paar Tage oder jeden Tag. Wenn man dies nicht tut, kann man keinen Erfolg auf YouTube erwarten, schon gar nicht, wenn man von seinem Hobby leben möchte. Das heißt also, dass man automatisch 24-7 darüber nachdenkt und auch meist jeden Tag an seinem YouTube-Auftritt arbeitet. Als nächster Punkt, man muss sich mit der Community auseinandersetzen und mit sozialem Druck klarkommen. Feedback ist immer gut, aber teilweise steht auch wirklicher Schrott in den Kommentaren. Damit kommen viele oftmals einfach nicht klar und das verursacht eben auch innerlichen Stress, was nicht gerade schön ist. Als nächstes noch, YouTube ist nicht für immer. Die meisten YouTuber wollen einfach im Rampenlicht stehen, also bekannter werden, sage ich mal, und sorgen dafür, dass sie nicht von YouTube finanziell abhängig sind. Das heißt, manche drehen Filme und verdienen damit ihr Geld, andere schreiben Bücher, andere wiederum kümmern sich um Werbepartner und, und, und. Es gibt verdammt viele Möglichkeiten, mit YouTube eine Existenz aufzubauen und das ist eben auch der Punkt. Sie haben sich mit YouTube oder mit Social Media eine Existenz aufgebaut und müssen dafür sorgen, dass sie sich weiterentwickeln. Dies erzeugt natürlich zusätzlich Stress, Sorgen und auch weitere Tätigkeiten und eben auch Zeit. Das Ganze nimmt Zeit ein, neben dem eigentlichen Produzieren von den Videos. Und zu guter Letzt, YouTuber sind selbstständig. Sie sind selbstverantwortlich für ihre Einnahmen, müssen sich um alles kümmern und mit Ups und Downs klarkommen. Klar, das ist bei anderen Selbstständigen auch so, aber bei YouTube ist es einfach so, es gibt kein wirkliches geregeltes Einkommen. So, Das ist bei anderen Selbstständigen viel besser, weil man von Auftrag zu Auftrag vielleicht gehen kann und so weiter. Aber bei YouTube ist es halt einfach so, dass man nicht genau sagen kann, wie viel Geld man verdient, weil es kommt eben auf die Klicks an, auch auf die Werbepartner, die man hat und so weiter. Das ist nicht wirklich ähm, abschätzbar und dazu gibt dir ja auch niemand Arbeitsanweisungen, das musst du alles selber machen und YouTuber teilen sich halt die Arbeitszeiten selbst ein und das heißt, dass sie teilweise bis in die Nacht arbeiten, wenn sie aufwendige Videoprojekte haben, während andere vielleicht schon gemütlich auf der Couch sitzen. Das ist halt bei vielen anderen Selbstständigen auch so, aber einfach nur damit man das versteht, dass das nicht immer ein Zuckerschlecken ist, ein bisschen Videos produzieren und das war's auch schon. Bei mir persönlich ist es so, dass ich Tage habe, da arbeite ich gar nicht für meinen YouTube-Auftritt. Dann gibt es wieder Tage, an denen ich nur zwei Stunden daran arbeite. Gut, ich habe auch inzwischen Unterstützung für meinen Hauptkanal. Und dann gibt es auch wieder Tage, an denen ich einfach acht Stunden an Videos arbeite. Weil ich muss gute Videoideen finden, ich muss etwas vorausplanen, ich muss sinngemäß und kompakte Skripte ausformulieren. Das kann auch dauern. Jeder weiß, wie es ist, wenn man Referate für die Schule machen möchte. Das dauert seine Zeit und das ist quasi bei mir so ähnlich und dazu muss ich dann auch noch passendes und lizenzfreies Videomaterial finden und das ist auch nicht immer einfach. Neben meinem Hauptkanal betreibe ich noch weitere Sachen, wie zum Beispiel das Projekt Creator Factory und noch weitere Dinge, die nicht relevant fürs Video sind. Also zum Thema Creator Factory, ich habe hier nicht nur diesen Kanal, wo ich alle paar Tage mein Video hochlade, sondern ich habe eben noch die komplette Website dazu, einen kompletten Mitgliederbereich. Ich, ich helfe meinen, meinen Kunden erfolgreich auf YouTube zu werden und das nimmt eben auch Zeit ein. Und bei mir persönlich ist es so, dass 60 Stunden Wochen eigentlich relativ normal sind. Wenn man selbstständig ist, summieren sich eben die ganzen Tätigkeiten, die man machen möchte oder muss. Um das Thema mal abzurunden, die meisten YouTuber betreiben nicht nur einen einzigen Kanal, sondern führen ein ganzes Online-Business mit den verschiedensten Baustellen. Je mehr man macht, desto mehr summiert sich auch der Zeitaufwand. Man kann keinem YouTuber unterstellen, ja, du arbeitest nicht. Es arbeitet eigentlich jeder YouTuber, wenn man regelmäßig Videos hochlädt, eben nur am PC und ähm, das nimmt eben einfach Zeit ein, so, und man ist nicht sicher und das ist halt nicht gleichzusetzen mit reiner körperlicher Arbeit. Als Fazit kann man festhalten, dass die Berufung Influencer sehr vielseitig sein, aber auch stressen kann. Man ist selbstständig, denkt 24-7 an seine Projekte und die wenigsten können wirklich behaupten, dass sie damit überhaupt viel Geld verdienen. So, die meisten kommen nur knapp über die Runden. Manche kommen einfach nicht damit klar und leiden dann auch mal gerne Nervenzusammenbrüche, weil diese Dauerbeschäftigung manchmal einen echt mitnimmt. Das können sich viele Menschen einfach nicht vorstellen und behaupten dann, ja, YouTuber sein ist keine Arbeit. Nichtsdestotrotz hat man sich trotzdem seine Tätigkeit selbst und freiwillig ausgesucht, deswegen kann ich wirklich nicht verstehen, wie man sich so stark darüber beschweren kann, wie es ist YouTuber zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, es kann mental wirklich hart sein, muss es aber nicht. Es gibt viele YouTuber, die arbeiten wirklich hart, jeden Tag, auch am Wochenende und so weiter. Sei es nur ein paar Stunden, andere eher weniger. So. Und auch äh, am PC äh, sitzen und Fortnite spielen und stundenlang streamen, das ist Arbeit. Es ist mentale Arbeit, sich damit hin, da, sich hinzusetzen, sich mit der Community auseinanderzusetzen und so weiter. Das mal dazu und in diesem Sinne, checkt einfach mal meine Videobeschreibung ab, wenn ihr selbst YouTuber werden wollt. Und ansonsten habe ich hier noch ein weiteres Video, das euch interessieren könnte. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao!